Ähm, für mich, für uns ist es eher interessanter, wie haben eigentlich die ähm, anderen äh, Regierungschefs ähm, argumentiert, also auch agiert. Weil was war da der große äh, Fehler von Lenin, bzw. von den Bolschewiki? Sie haben es im Gegensatz zu anderen geschafft, dass sie wirklich eine Revolution durchziehen. Ähm, und das hat wir nicht, man hat mehr oder weniger einen... Ähm, ähm, ihnen sagen können, das funktioniert einfach nicht so. Das heißt, man musste ein Exempel statuieren. Ähm, ein Mann, der uns noch öfter in diesem Referat vorkommt, weil er immer ein Paradedemokrat war, nämlich Winston Churchill, ähm, Ersterseits der, also der war offen und ehrlich dafür, dass 1919 äh, chemische Waffen gegen die äh, bolsch bolschewistische Regierung eingesetzt werden. Äh, und seiner teilweise bei einzelnen Dörfern, die von Bauern bewohnt waren, die. Äh, auf Seiten der Bolschewisten waren, ist also durchgeführt worden. Was meine ich mit Exempel statuieren? Die Russische Revolution und der darauffolgende, von außen hereingetragene Bürgerkrieg, war nicht das erste Beispiel. Wir brauchen nur ein paar Jahrzehnte zurückgehen, nämlich zur Pariser Kommune. Ein weiterer interessanter geschichtlicher Punkt. Gibt es auch von Marx selber was zu Bürger gegen Frankreich, auch von Lenin. Und da hat man auch ein Exempel statuiert. Die Pariser Kommune hat sie nur drei Wochen, äh, Entschuldigung, drei Monate gehalten und wurde äh, mehr oder weniger durch Intervention der, der preußischen Armee, die einfach die eigenen also die französischen Soldaten freigelassen hat, um mehr oder weniger zu finden, dass so etwas ähnliches auch in Deutschland passiert. Ähm, und mit Exempelstatüren hat es dann auch die Gut, dass ich kein Französisch kann, die Semaine Saint saint Ist das richtig ausgesprochen? Okay. Genau, die blutige Woche, wo nicht nur tausende von Leute fliehen müssen, sondern auch ähm, ca. 20.000 sogenannte Kommunaden, die waren damals die Bewohner von Paris und ähm, an der Pariser Kommune teilnehmend, äh, sind umgebracht, ähm, verfolgt worden. Das führt mich schon jetzt zu einem weiteren Punkt, weil, wo der Connex für mich jetzt da war, ist eigentlich die Zusammen also das Zusammenarbeiten. Der, der herrschenden Klasse in verschiedenen Ländern, wenn es in einem einzelnen Land zu einer Erhebung kommt. Ähm, wir werden einen Großteil äh, meines Referats auch mit dem britischen Imperialismus verbringen, der sich also irgendwie weltweit ähm, en entfaltet hat. Ähm, und wer war mehr oder weniger das erste Opfer des britischen Imperialismus, äh, kommen wir sofort nach Irland. Ähm, es hat die, die größere Erhebung des äh, Osteraufstands, der sogenannte Irish Easter Rising, hat aber die historische Anlage darin, dass schon äh, zum Beispiel in der Mitte des 19. Jahrhunderts, ich weiß nicht, wer das vom Geschichtsunterricht noch kennt, also wie sind so viele Leute nach Amerika gekommen. Das waren teilweise der Iren, also warum gibt es irische Namen jetzt, ähm, und hat natürlich mit der Kartoffelfäule zu tun. Stimmt teilweise. Also ähm, es sind ungefähr eine Million äh, Iren äh, ums Leben gekommen, ungefähr oder über eine Million sind emigriert. Ich muss aber dazu sagen, ähm, dass diese Emigration bzw. Die, der, der Tod nur teilweise auf diese Kartoffelfäule äh, zurückzuführen ist. Der Hauptpunkt war eigentlich, weil ähm, die englische Bourgeoisie es nicht für notwendig empfunden hat, die Getreideexporte, also von Irland nach so also irgendwie geringer zu machen, sondern wenn man schon jeden Tag äh, ein Brot essen kann, warum soll man jetzt damit aufhören, warum soll man da irgendwie äh, Ihrem zugestehen, dass wir sie es ja auch ähm, alimentieren können. Das heißt, es war teilweise ähm, war es, ich würde nicht sagen gewollt, ich würde es nicht unterstellen, aber zumindest man hat wenig darauf geschaut. Also so, als Irland der, der, der langen Tradition, der unter Jochen durch das britische Kapital. Was dann ähm, im Easter Rising 1916, also nach einem Unabhängigkeitskrieg 1919 bis 1921, ähm, eben als zur Befreiung von Irland geführt hat. Ein wichtiger Name dabei, der auch interessant ist zu wissen, James Connolly, äh, so der Parade äh, Marxist Irlands, der selbst gemeint hat, äh, wir müssen als Irland nicht nur unabhängig von äh, England sein auf einer Bürgerlich-parlamentarischen Ebene, sondern wir müssen einfach ein sozialistisches Irland sein, um nicht nur von der Nation, sondern auch von den Banken und Großbundbesitzern Großbritanniens unabhängig zu sein. James Connolly selber ist äh, 1916 bei einem Standgericht ähm, umgebracht worden. Ähm, vielleicht wäre es mit österreichischer Geschichte auskennt. Bürgerkrieg in Österreich war ähnlich. Also der Münchner der eigentlich eh so hätte sterben müssen, ist einfach Bare hingetragen worden und haben halt dann trotzdem noch gehängt. Das meine ich wieder mit Punkt Exempel statuieren, weil man kann da nicht ähm, sich aufbegehren. Jetzt sind wir dann teilweise schon in ähm, so Erster Weltkrieg, aber zuerst möchte ich noch auf ähm, den Aufstieg des Faschismus, hier im Spezifischen des italienischen Faschismus eingehen. Ähm, in, Italien hat eine längere Tradition äh, von Klassenkampf gegeben, also hat zum Beispiel schon im August 1917 äh, sogenannte Brotunruhen gegeben, wo auch äh, einfach die Armee selbst auf die äh, Protestierenden ähm, geschossen hat. Auch das hat längere Tradition schon bis Ende des 19. Jahrhunderts. Und es hat sich äh, in Italien halt wie in vielen anderen Ländern danach auch gezeigt, wenn äh, die Arbeiterklasse die selbst eigentlich die Macht schon in der Hand hat, Stichwort 1920, wo es eine große Bewegung der Fabriksbesetzung gegeben hat, aber auch von der eigenen politischen Führung mehr oder weniger gesagt wird, geht's nach Hause, wir machen das schon. Das ist so ein, ein kleiner Kulminationspunkt, wie eigentlich der italienische Faschismus entstehen hat können, nämlich aufgrund dieser Stärke der italienischen Arbeiterklasse wo die, die herrschende Klasse die bürgerlichen so in angst und schrecken versetzt dass sie gemeint hat, wir können nicht mit hilfe hallo, wir können nicht mit hilfe von normalen mitteln ähm, die arbeiterklasse unterdrücken, sondern wir brauchen mehr oder weniger schocktruppen, die äh, die arbeiterklasse entmachten wen hat man sie da hergenommen? Benito Mussolini, der schon äh, vorher äh, faschistische Bewegung gegründet hat, aber ab dem Zeitpunkt, wo man gemerkt hat, die Arbeiterklasse ist eigentlich zu stark, äh, hat man einfach ähm, diesen Mussolini benutzt, um die Arbeiterklasse zu unterdrücken, zuerst und dann auch äh, in weiterer Folge einfach organisatorisch, also auch physisch äh, zu zerstören. Und selbst die Arbeiter, die im Faschismus bis was ich, Mitte der 40er Jahre, haben einen extremen Decline, das heißt das auf Deutsch, Rückgang, ähm, ihres Reallohnes gehabt, also zwischen 22 und 43 ist es um die Hälfte gesunken. und das, ähm, also es ist, Die Löhne sind nie gestiegen und die Inflation einfach her. Das heißt, teilweise ist es sogar so, dass vor dem ersten Weltkrieg die Situation der Arterklasse vom Lohn her besser war, als ähm, auch Ende, also noch vor dem zweiten Weltkrieg. Also, wie das heißt immer ja, heißt, der zweite Weltkrieg ist dazwischen gekommen. Ähm, was hat Faschismus noch heißen also nicht, ich habe gesagt, die, die organisatorische Zerstörung der Arbeiterklasse war sowohl die kommunistische Partei als auch die sozialistische Partei. Und es hat zu Beginn einen kleinen internationalen Aufschrei noch gegeben, weil es hat halt ähm, bekanntere Führer der Arbeiterklasse gegeben. Der eine, wird zu nennen, der Giacomo Matteotti. Ähm, der ist 1926, wenn wir jetzt nicht... Ähm, genau, 26 ist er äh, umgebracht worden. Der hat nämlich bei den Wahlen 1924 die 30 gehabt, dass sie geschoben worden ist. Die ist zum Großteil geschoben worden. Und falls wer nicht weiß, es gibt in Österreich einen Matteottiplatz im 10. Bezirk. Der läuft nämlich genau dort zusammen, wo Liebknecht und Luxemburg-Gasse zusammenläufen. Also wer sich mal das rote Favoriten anschaut, der Matteottiplatz. Und ein weiterer Mensch, der natürlich zu erwähnen ist, ist Antonio Gramsci, war Vorsitzender der Kommunistischen Partei ist. Ähm, ich bin nicht geflohen, aber er hat Jahre, ein paar Jahre in, in Moskau verbracht, ist also 1926 zurückgekommen. Ähm, ist hat sofort eingesperrt worden, ähm, man wollte ihn aber nicht umbringen, weil das hat man gelernt von Matti Otte, weil er ist dann teilweise zu Märtyrer geworden, man hat einfach, und ich zitiere, mit must prevent this brain from functioning for 20 years. sechs ähm, wirklich so schlechte Lage ist dazwischen gekommen, also er ist dann, ähm, weil er sogar angekommen 1937 schon entlassen worden, aus also dem Gefängnis kurz danach gestorben. Ähm, aber es war so auch dieses Exempelstatuieren ähm, und es gibt tausende von äh, Kommunisten im Untergrund geordert haben, die jetzt nicht namentlich irgendwie erwähnt äh, werden können, beziehungsweise die ja äh, eine äh, nicht so bekannte Stellung gehabt haben. Äh, und die Verfolgung, muss man sagen, ist eigentlich bis, ja, bis zur Partisanenbewegung und zweiten so hat das eigentlich angedauert. Ähm, das lasse ich weg, nur weil er vorher Imperialismus gesagt hat, Was hat Faschismus mit Imperialismus zu tun? Ähm, der Faschismus hat auch teilweise, ich habe vorher erwähnt, die Stärke der Arbeiterklasse, die Schwäche des Bürgertums. Andererseits war auch ähm, eine, eine Kategorie, dass der Imperialismus nicht gelöst worden ist. Das heißt, nona, der Zweite Weltkrieg war eigentlich nur eine Erweiterung oder eine Weiterführung des Ersten Weltkriegs. Und der Faschismus als, als Zwischenspiel zwischen Ersten und Zweiten Weltkrieg hat auch. Äh, nur funktionieren oder hat deswegen eine äh, geschichtliche äh, Komponente gehabt, weil eben diese Frage der Aufteilung Europas weltweit nicht gelöst worden ist. Ähm, weil ich schon etliche Personen äh, äh, erwähnt habe, ist natürlich interessant, wieso selbst ernannte Demokraten äh, zu Mussolini gestanden sind. Ähm, ich habe den Forscher erwähnt, noch werden nochmals erwähnen, der Winston Churchill äh, war ein glühender. Äh, nicht Anhänger, sagen Anerkenner der hat gemeint, wir bräuchten so wie in England auch. Er hat gemeint, die hatten kennengelernt als aufrechten Menschen, mit Demokraten, als aufrechten Menschen. Und muss ich offen und ehrlich sagen, der Churchill hat ihn genauso als teilweise Marionette genutzt zunächst, indem er gesagt hat, gut, dass wir die Mussolini haben, weil das ist das beste und stärkste Bollwerk in Zentraleuropa, das wir gegen den heraufziehenden Kommunismus haben. Also Demokratie braucht man nur, wenn es für alle passt, aber nicht wenn man eine menschliche Komponente hineinbekommen will. Dann hat es auch, weil ich Mussolini erwähnt habe und England, es hat auch einzelne Diplomaten der USA gegeben, die in höchsten Tönen von Mussolini gesprochen haben und natürlich die katholische Kirche, der auch nicht abseits von den Futterdrögen stehen. Obwohl zu Beginn der Faschismus immer gesagt hat, wir sind äh, antikatholisch. Also spätestens 1929 haben wir noch ein paar Verträgen gehabt bei der Kirche. Alle ähm, Vorzüge von Steuerbefreiung, äh, Bildung etc. nicht nur zurückgegeben, sondern sogar verstärkt. Was halt teilweise sogar bis heute noch wirkt. Ähm, ich gehe ein bisschen schneller weiter. Okay, ich habe Zeit. Das also ist ja noch eine Diskussion Diskussion kommen. Ähm, ich, wie Sie ja schon merkt, ich bin ziemlich sprunghaft, äh, weil ich gehe schon zum nächsten Kontinent. Ähm, aber es passt so in diese Zwischenkriegszeit hinein und schaue ich natürlich in Hauni an, weil nämlich in China ist es auch, also es ist länger schon einen Krieg gegeben. Es hat ähm, mehr mehr zwischen 1925 und 1927 äh, eine Revolution in China gegeben, wo aber durch die... Hervorragende Rolle Stalins unter kommentären ähm, CDKB der nationalistischen Partei der Kuomintang von Chiang Kai-Shek. Viele Namen muss man nicht alle wissen, aber zumindest, es hat eine äh, nationale Partei gegeben und es hat die kommunistische Partei gegeben. Die nationalistische, nationale Partei äh, ist sogar aufgenommen worden in die kommunistische internationale, hat sogar Stimmrecht gehabt, weil ähm, laut Stalin der Chiang Kai-Shek ein hervorragender Antiimperialist ist, Es hat er dann dadurch bewiesen, dass im 1927 ähm, in Shanghai ein großes Massaker an, alle, also irgendwie an Kommunisten und Zielgesellschaft, also hauptsächlich Kommunisten, es sind in, also in den nächsten Jahren ähm, einige führende Kader umgebracht worden, war auch die Notwendigkeit, dass sie die KP aufs Land zurückzieht und mehr oder weniger Klassenkampf mit den Bauern machen musste. Ähm, Gibt es dazu auch eine Literaturempfehlung meinerseits, nämlich von Leon Trotsky's Collected Writings on China, auch zum Empfehlen? Ähm, die Rolle Stalins habe ich schon erwähnt. Ähm, jetzt kommt aber da, dort der Imperialismus an, nämlich ähm, Japan hat sich irgendwann gedacht, warum sollen alle ähm, irgendwie Länder rein unterwerfen, das können wir auch. Also, Japan hat zunächst, ist uns zunächst in Korea eingefallen und hat dann auch äh, große Teile von China, äh, auch der, also vor allem der manscherei und in der Innen Mongolei äh, besetzt und da zeigt sie wieder mal, oder ich sag's explizit, ähm, die Rolle der herrschenden in dem Fall mit der äh, nationalistischen Partei, weil nicht, dass diese nationalistische Partei gesagt hat, wir verteidigen jetzt gemeinsam mit der kommunistischen Partei äh, unser Land, nein, sie haben mehr oder weniger so ein Stillhalteabkommen gemacht. Ähm, haben gesagt, ihr macht das und wir massakrieren weiterhin Kommunisten, weil als herrschende, Klasse Japans verstehen wir uns mit, also als herrschende Klasse Chinas verstehen wir uns mit der herrschenden Klasse Japans eh besser als wir mit unserer eigenen Bauern und Arbeiter Und man hat halt weiter, also sowohl die japanische Armee als auch die Armee von Chiang kai hat weiterhin Kommunisten abgeschlachtet. Die näheren Zahlen gehen gar nicht ein, wie ich vorher schon erwähnt habe. Mit Springe wieder Retour. Ähm, ähnlich wie in ähm, Italien ähm, hat sie ja auch, äh, nicht zwangsläufig, aber irgendwann dann doch, äh, der Faschismus in Deutschland durchgesetzt. Also Hitler ist an die Macht gekommen. Man muss sagen, dass damals die organisierte Arbeiterklasse ähm, also in Deutschland einfach die, die größte und mächtigste war. Ähm, auch wieder ein Literaturtipp von uh, Rob Sewell von uns, uh, Germany from Revolution to Counter Revolution. Es hat schon ähm, Erhebungen während des Ersten Weltkriegs gegeben. Es hat dann äh, den Spartakistenaufstand im Januar 1919 gegeben, wo vorher schon irgendwie äh, in fast alle größeren Städte eine Rätebewegung war, die eigentlich nur durch den Verrat der SPD äh, nicht weiterverfolgt worden ist. Ähm, und mit, mit der Duldung äh, der SPD, Regierung sind die hervorragenden Marxisten und Linken, Luxemburg und Liebknecht von Freikorps uh, umgebracht worden. Also der Liebknecht hat dann uh, ist erschossen worden und die Rosa Luxemburg ist erschlagen worden. Aber der Klassenkampf ist weitergegangen, nur uh, wie die hervorragende Rolle der Kommentären und Stalins, die irgendwie teilweise dadurch, dass sie gesagt haben, jetzt nicht, jetzt doch und wie uh, macht die Kommunistische Partei, hat eigentlich dazu geführt, dass die herrschende Klasse, durch gestützt durch die SPD, auch einen Ausweg suchte und dann hat sie in diesem verrückten äh, Hitler gefunden. Ähm, kleiner side -Step. Hitler ist nicht demokratisch an die Macht gekommen, nur man hat sich irgendwie gedacht, man braucht irgendwie eine Maronette und dann schiebt man ihm das Amt zu, ähm, weil dann können wir besser mit der Arbeit umgehen, nur haben sie irgendwie das falsche Pferd gesetzt. Ähm, wobei man merkt, zwischen Faschisten und, und normal, normale bürgerliche ähm, gibt es ein Näheverhältnis, wir man spuckt sich nicht so sehr ins, ins Gegenseitige in die Suppe, sondern der Hauptfeld ist einfach die Autoglasse, das heißt, da ist man sich einig auf den äh, kleinsten gemeinsamen Nenner. Ähm, zeigt sie auch, äh, dass 1933 das erste offizielle ähm, KZ im Dach eröffnet worden ist und die ersten, die dort einfach reinkommen, waren Kommunisten und Sozialdemokraten. Also die Aussage war, alle Kommunisten rein und bis zu einem gewissen Grad, je nachdem ob es wichtig ist, der Sozialdemokraten auch. Ähm, und hat so ähm, meine Wege die, die, die Machtbasis äh, der Faschisten in Deutschland ähm, gefestigt. Was hat jetzt die äh, britische äh, herrschende Klasse zu Hitler gesagt? Also ähnlich wie bei Mussolini. Solange er nicht uns im Schlips tritt, soll er ruhig die Art der Klasse zerstören. Ähm, unser Hauptfeind ist sowieso die Sowjetunion, weil dort gibt es keine herrschende Klasse mehr und schlimmer als wie das keine herrschende Klasse gibt, dass ähm, wir keinen Besitz mehr haben. Ähm, und so hat auch bis zu dem Zeitpunkt, wo irgendwie Hitler und der deutsche Faschismus zu weit gegangen sind, also sie haben sich in die Tschechoslowakei einverleibt, vorher Österreich, aber dann irgendwie bei Polen sind sie zu weit gegangen, weil da bleibt ja für die anderen nichts mehr übrig. Also so ungefähr sind die guten Vorstellungen. Und nicht nur die britische herrschende Klasse. Ähm, hat ungefähr solche Gedanken gehabt. Ähm, ist so nicht im Text gewesen, aber ich weiß es zufällig. Also Henry Ford ist äh, äh, ziemlicher Verfechter von Hitler, also er hat eine offene Unterstützung, also wie es immer hast, er war so ein, ein guter Chef, der seine Arbeiter gut gezahlt hat. Also dem war es auch äh, einleuchtend, dass man als Besitzender äh, irgendwie schaut, dass man die Arbeiterklasse unter Kontrolle hat. Ja, und nachdem mehr oder weniger ein Land nach dem anderen faschistisch worden ist äh, und es dann aber zu, wie ich erwähnt habe, wenn irgendwie äh, nur ein Leib Brot da ist und irgendwie Italien und Deutschland äh, immer weiter runterschneiden, äh, muss man auch ein bisschen eingreifen. Ähm, führt mir zu <lacht> zur nächsten äh, Sequenz, nämlich der Spanische Bürgerkrieg. Es war so der, der letzte, die letzte Auseinandersetzung des Faschismus mit der Arbeiterklasse. Ähm, wieder zwei. Literaturtipps, einerseits von Ted Grant uh, The Spanish Revolution 1931 bis 1937 und von Trotsky's Collected Writings on the Spanish Revolution. Um, beim Spanischen Bürgerkrieg uh, treffen wir alle Sequenzen, die ich jetzt irgendwie erwähnt habe, zusammen. Um, also international, Franco lässt man, man machen, um, solange nicht irgendwie Frankreich irgendwie angreift. Äh, wichtig ist, die Arbeiterklasse äh, zu zerstören. Und die Sozialdemokraten und die Stalinisten ähm, haben durch falsche Politik einfach mehr wegen die Arbeiterklasse a in den Ruin getrieben. Ähm, katholische Kirche ist sowieso auf Seiten der, ähm, der Faschisten. Ähm, ich werde jetzt einzelne Beispiele, nur, ähm, also wahrscheinlich kennt eh jeder das Beispiel Guernica, also das Bild von Picasso. Picasso, war einfach dieses Legion, also ich sage es gleich so. Ähm, es hat zwar ähm, einen nicht interventionspakt gegeben, den wir alle dabei waren, nur von Anfang an hat äh, Italien mit dem faschistischen Bruder mit ähm, 50.000 regulären Truppen und 30.000 Milizen äh, und Hitler eben mit Legion Condor, die nachher diese spanische Dorf Guernica auf dem Erdboden gleichgemacht hat, also man hat mehr oder weniger probiert, okay, wie weit ist unsere Kriegsmaschinerie schon ausgereift. Ähm, Genau, und das ist nicht Interventionskomitee. Ähm, hat hauptsächlich die Anführung äh, Großbritanniens und Frankreichs gehabt. Sowjetunion hat zwar auch daran teilgenommen, äh, aber hat unter der Hand schon auch Waffen und äh, auch Personal nach Spanien geliefert. Also, also die Waffen hätten es mehr braucht als die stalinistischen Agenten, die irgendwie eingeschlossen worden sind. Ähm, Im Endeffekt. Ähm, durch verfehlte Politik, als auch äh, der äußeren Stärke des Faschisten, äh, ist Spanien schließlich und endlich im Februar 1939 äh, gefallen. Wobei hier auch die katholische Kirche, obwohl die Republik noch gar nicht gefallen ist, sofort Franco als Regierungschef anerkannt hat. Auch die UN, also nicht die UN, damals die, äh, der Völkerbund und auch Großbritannien hat sofort eigentlich Franco anerkannt. Ähm, und Franco hat es ja auch noch äh, in Zeiten wirklich ziemlich. Ähm, Generös gezeigt, also Tausende von Nazis äh, haben in Spanien Unterschlupf gefunden in der, ähm, in der spanischen Diktatur. Ich, ich sage es gleich dazu, weil ähm, bevor ich dann vergesse, ich hoffe nicht, aber äh, wo sie so ja die, die, die Funktion des Faschismus zeigt, dass es von Beginn weg der Hauptpunkt war, die Sowjetunion zu zerstören. Also solange das der Fall war, hat man auch zusammenarbeiten können als Faschisten. Es hat auch den Versuch gegeben, so eine Konferenz der internationalen Faschisten irgendwie abzuhalten. Und es hat da also nicht nur beim Bürgerkrieg, nach der Russischen Revolution haben irgendwie 21 Internationsarmeen gekämpft, sondern auch während dem Zweiten Weltkrieg hat irgendwie fast jedes einzelne faschistische Land, ich glaube, Frankreich hat noch Ausrüstung geschickt, aber zumindest Rumänien, Ungarn, Bulgarien haben alle irgendwie Leute geschickt, um die Sowjetunion, Sowjetunion zu zerstören. Also man merkt, die reale Verfassung der herrschenden Klasse, eigentlich ist uns der, der Mord, egal, Hauptsache es darf kein Beispiel einer erfolgreichen Revolution, wie degeneriert auch das stalinistische Sowjetunion war, aber es darf es einfach nicht geben. Vielleicht auch nur ein kleiner Punkt, ähm, weil ich den Typen schon öfter erwähnt habe: äh, Winston Churchill hat die kongeniale Idee gehabt, nachdem der Zweite Weltkrieg vorbei war, äh, wir wieder bewaffnen die Wehrmacht und ziehen Richtung Moskau, um diese Sowjetunion, die so weit in Europa vorgedrungen ist, äh, endgültig zu schlagen, weil ja, ist ja unser Feind, wenn wir herrschende Gasse sind. Ähm, soweit zu den Ausführungen des Faschismus. Ähm, ich sage gleich dazu. Äh, ich werde versuchen, schneller zu machen. Nicht schneller reden. Okay. Nein, ich werde versuchen, ein bisschen was wegzulassen vielleicht. Ähm, weil ja nicht falsch verstehen, der Faschismus war an sich eine, eine höchst... Äh, unnötige, als auch mörderische, blutige Seance-Sequenz innerhalb der Geschichte der Menschheit. Nur, muss man sich auch eingestehen oder zugutehalten, der Faschismus war auch nur eine Spielart des Kapitalismus. Heißt, ähm, der war nicht speziell angelegt, sondern auch eine Spielart. Genauso wie die parlamentarische Demokratie ist es auch ein Kapitalismus gewesen. Und umgekehrt war es nicht nur der Faschismus, der blutig und ähm, Genozide verursacht hat, das war auch die Etablierung des Kapitalismus auf weltweiter Ebene. Und da müssen wir uns natürlich anschauen, ja, was für Rolle hat das British Empire gespielt, ähm, das in der Eigenbeschreibung noch immer glaubt, dass sie äh, die Zivilisation auf dem Erdball äh, gefördert haben. Ähm, also bürgerliche Historie würden bis heute sagen, ohne ihnen würde es keine globale Zivilisation geben. Vielleicht ein kleiner Fun-Fact am Rande. Ähm, wo man, die, wo man die katholische Kirche auch den Faschismus unterstützt, nämlich zur Verteidigung der Christen, christlichen Zivilisation gegen die unchristlichen Bolschewiki. Gut, das werde ich jetzt ein bisschen abkürzen, weil es sind wieder so viele Zahlen, aber ähm, es hat Auseinandersetzungen in Indien gegeben mit einer massenhaften, innerhalb jahrelanger ähm, Unterdrückung, äh, es hat die Burenkriege gegeben, äh, die vielleicht jeder kennt, beziehungsweise hat es den Opiumkrieg gegeben, was war das. Ähm, Großbritannien hat gegen China Krieg geführt, weil sie bei China gesagt haben, wir wollen euch Opium nicht und gesagt nein, ihr müsst unser Opium kaufen. Also so funktioniert auch Kapitalismus. Also kauf, na doch, du kaufst. Ähm, funktioniert teilweise auch so. Ähm, ich kenne jetzt dutzende Beispiele vom von britischen Imperialismus äh, oder vom British Empire, das einfach mit den mit den Leuten wird das zweite, dritte oder vierte Klasse als Menschen umgegangen ist. Nur vielleicht ein Detail am Rande, weil wieder dieser Konnex, weil ja der Terror in der Sowjetunion 1919, also der Bürgerkrieg muss man sagen, so schlimm war. Also im 1919 im April hat es ein Massaker in Indien gegeben, wo sie einfach friedliche, friedliche unbewaffnete Protester einfach zusammen äh, haben und dann einfach von, von einer Hilfsarmee von Indien einfach... Die so lange reingeschossen haben, bis keine Munition mehr gehabt haben. Also, so friedlich und demokratisch war äh, die Verteidigung des britischen Imperiums gegen das Auraufziehen des Kommunismus. Ähm, und da finde ich dieses Zitat, weil wir halt vor Gewalt gehabt haben, ein bisschen zutreffend. British, glauben wir auf, Democrats, glauben wir zu, these same Democrats ruled over an empire that was shooting peaceful protesters. The violence against the oppressors is to be condemned, while the violence of the oppressors is applauded. Das heißt, die, Unterdrückten, die, also die Gewalt der Unterdrückten ähm, gehört ähm, ausgemerzt, aber wenn man als herrschende Klasse andererseits überdrückt, muss man natürlich ähm, den anderen applaudieren. Ähm, und was auch noch ein Großteil des britischen Empires ist, weil wie wir alle wissen, es gibt so diesen Commonwealth noch, aber die großen Ländereien sind äh, mehr oder weniger eigenständig. wie es Marxisten würden sagen, nein, mhm. ähm, in Indien herrscht teilweise noch immer die, die äh, britische Klasse durch Banken, ähm, vielleicht Irland als besseres Beispiel, aber wo sie irgendwie gemerkt haben, also die britische Empire und die herrschende Klasse, dass sie abziehen müssen, haben sie dieses schöne aus dem römischen Reich äh, kommende Divided Impera betrieben, nämlich sie hinterlassen eine dermaßen unstrukturierte, ähm, Stru unstrukturierte Struktur, ja. Eine Unstruktur, nämlich was haben sie in Indien gemacht, sie haben einfach das Land geteilt und haben gesagt, ihr kehrt es nicht zusammen, also es ist geteilt worden in Indien und Pakistan. Und was so schön ist, teilen wir es nicht nur entlang von Nationen, sondern entlang von Religion. Das eine waren nämlich die Hinduisten, das andere waren die, die, die Muslime und so sind schon Massaker angelegt gewesen, weil es hat etliche Vertreibung gegeben. Später ist auch noch ein anderes Land abgespalten worden. Ähnlich hat man es mit Irland gemacht. Warum Irland? Naja, Nordirland, Irland äh, entlang von nationaler äh, Linien, also auch von der Religion. Hat genauso funktioniert. Also, wenn wir schon die ganze Insel Irland verlieren, dann nur zum Teil und wenn wir schauen, dass zumindest ähm, ein bisschen eine Imbalance noch ist. Ganz Afrika ist so angelegt. Also, diese, wenn ihr euch die afrikanische Landkarten vorstellt, wie da mutwillig ähm, also die Landkarte gezogen worden ist, äh, teilweise Assyrien, also ganz, ganz äh, Afrika ist irgendwie nach diesem Prinzip äh, Teile und Herrsche äh, und Frankreich hat es eigentlich ähnlich gemacht. Was man mit ähnlich gemacht, ähm, nicht nur der Imperialismus des britischen Empire, sondern auch das der Französische in Nordafrika, in äh, Asien äh, hat nach den gleichen blutigen äh, und Machtverhältnissen äh, agiert, genauso Deutschland äh, in äh, Afrika äh, als auch Belgien, also Italien. Ähm, vielleicht noch zu Deutschland und Afrika zu sagen, also was immer Genozid heißt, also da war auch schon äh, was jetzt immer wieder hochkommt, äh, ein Massaker an das ist gesagt, an Herero und Nama, also die haben einfach grundsätzlich ein eigener Tribe, also eine eigene tribe? Stamm, äh, danke, ein eigener Stamm waren einfach nur deswegen äh, umgebracht worden. Äh, gut. Weiter im Text mit Imperialismus, ich würde es ja was auslassen. Ähm, Wer darf bei Imperialismus natürlich nicht fehlen? Die USA. Richtig, die USA. Äh, der US-amerikanische Imperialismus hat sich ziemlich spät entwickelt. Äh, wo würdet würd ihr sagen, wo die ersten Pflänzchen des US-Imperialismus waren? Die Philippinen. Bitte? Die Philippinen. Wann war das? Oh, ich weiß nicht, du was du meinst, deswegen. Ähm, Ich glaube, dass es später war. Also, ich würde ich würd, ich würd den Beginn des US-Imperialismus nämlich genau mit August 1945 datieren. Nämlich mit dem Abschuss von zwei Atombomben, zuerst die Hiroshima und andererseits auf Nagasaki. Ähm, hier erspare ich erspare euch wieder Zahlen. Also, bis heute äh, leiden Leute an dieser. Ähm, zum Beispiel. Ähm, und warum war es so die, der, der erste Punkt des US-Imperialismus? Des US Weil immer geheißen wird: ja, Warum haben sie das gemacht? Sie wollten den Krieg so schnell möglich beenden. Gut, die paar Monate hätten sie jetzt auch noch warten können, bis das japanische System selbst implodiert. Nein, der Hauptpunkt war einfach, der Sowjetunion zu zeigen, bis hierher und nicht weiter. Und wenn sie glaubt, sie können es noch weiter in Asien irgendwie den Einfluss machen, dann implizit aufpassen, wir haben eine Atombombe. Und weil das nicht irgendwie an den Haaren herbeigezogen ist, es es das teilweise in anderen stellvertretern kriegen, wirklich die offene Forderung, die Atombombe einzusetzen. soll ich gleich dazu. Also als kleine Zusammenfassung kann man einfach sagen, dass sowohl der Erste als auch der Zweite Weltkrieg ähm, ein notwendiger Ausdruck der, der Krise des Kapitalismus war ähm, und die nicht weggelöst von dieser Krise waren, weil solange es den Kapitalismus geben wird, wird es Krieg geben ähm, und das war der, diese zwei Weltkriege waren eben der Ausdruck davon. Okay. Ähm, und wenn wir gerade bei US-Imperialismus waren, ähm, ich spreche es nur ganz kurz an, nämlich äh, Krieg in Korea, ähm, der auch so eine, die, die, das Pushback des Kalten Krieges war, also der, äh, der Vietnamkrieg, ähm, der weil wir bei, bei Demokratie und nicht Gewalt sind, also es war so diese Idee, man teilt Vietnam in der Mitte auf, also bei einem gewissen 82. Breitengrad, nördlich irgendwie unter äh, Einflusssphäre äh, Sowjetunion der die kommunistische Partei dort Schalt und Wald und im Süden wieder andere eingesetzt mit der äh, Idee bald Wahlen zu machen nur sind die Amerikaner dann drauf gekommen wenn sie in Vietnam jetzt Wahlen machen würde die KP irgendwie 80 Prozent haben und das können wir nicht zulassen ähm, das heißt man hat genauso wie in Korea Korea übrigens die äh, erste und letzte äh, Kriegsintervention mit UN-Mandat äh, in Vietnam hat es kein UN-Mandat mehr gegeben das du es einfach auf allein hin ähm, und das, was ich vorher gemeint habe, mit der Krieg in Korea, da war nämlich von diesem McAllister, vom Oberbefehlshaber, die Idee, weil China kommunistisch, die unterstützt Korea, wir schmeißen eine Atombombe auf China, um die ganze Region einfach endgültig zu befrieden. Ähm, man hat aber gemerkt, also wir wissen eh alle, wie Vietnam ausgegangen ist. Ein anderer Punkt, der irgendwie auch in diese Machtsphäre einspielt, war Indonesien. Wo auch eine, eine wahnsinnig starke kommunistische Partei mit Gewerkschaften, die, die mit Sympathisanten in 10 Millionen gegangen ist, wo diese gleiche Idee von einer progressiven Allianz, also wo die Kommunisten auch dann vor der nationalistischen Partei abgeschlachtet worden sind, ähm, zuerst noch unter Anleitung äh, von Mao. Also nicht ob das abschlachtet, sondern dass man mit denen zusammengeht und irgendwie wartet und wartet und wartet. Ähm, war auch schon, und deswegen ähm, US- irgendwie, so CIA hat dort auch agiert und hat teilweise sogar Listen mit äh, kommunistischen Parteimitgliedern äh, an den Domini. <lacht> Wie hört der? So hart äh, Egal. Ähm, dann gibt es natürlich eine lange Phase ähm, von Lateinamerika, das werde ich jetzt weglassen. Ähm, also nicht weglassen, sondern ich werde es einfach abkürzen. Ähm, ein bekannter Autor geht davon aus, also er hat ein Buch geschrieben, vielleicht auch interessante Lektüre, Military Government in Latin America 1959 bis 1990, wo irgendwie in elf verschiedenen Ländern immer irgendwo, also es waren in elf verschiedenen Ländern äh, Eingriffe der CIA bzw. Putsche, Putsch? ja, ähm, und wenn man sich ehrlich sagen, geht das bis heute so weiter. Also diese Destabilisierung in Venezuela basiert teilweise auch auf diese, dieser Politik äh, des US-Imperialismus. Ich schaue nachher bei meinen anderen Zetteln, ich habe es für mein Referatsthema, aber ich schaue nachher. Oder von welchem Zeitraum das? Also das ist ein Buch, 1959 bis 1990. 1990. 1990. Mhm. Äh, gut, vielleicht die zwei Sachen. Mhm. Einerseits äh, historisch, weil ja alles, man könnte ja sagen, naja, das war vielleicht einmal so. das ich, halt, ich habe es eh schon aufgelöst, Lateinamerika ist bis heute nur dieser, dieser dieser Ausdruck des Imperialismus ähm, als mehr oder weniger Geschichte der Gewalt des Kapitalismus. Ähm, kommen wir vielleicht nur zum Nahen Osten. Ähm, ich werde jetzt gar nicht auf den auf, äh, Iran-Irak-Krieg eingehen, jetzt gegeben hat, oder Afghanistan-Krieg, etc. Also da gibt es genügend ähm, Material, ähm, was man sich historisch anschauen kann. Was man aber dazu, also grundsätzlich sagen muss, es hat sowohl ein äh, arabischen Afrika, also Ägypten und der Nasser, ähm, auch also in anderen Afrika, Sankara in, in, in Burkina Faso, aber auch in, in Syrien oder in anderen Ländern hat es einen, wenn man so sagen will, einen, einen Linksruck gegeben. Also es sind progressive äh, Menschen in Macht gekommen, die teilweise verstaatlicht haben. Ähm, und weil man ihm gemerkt hat, die sind zu stark seitens des Impalismus, des impalismus hat man nämlich eine andere Speerspitze gefunden, nämlich den Islam und dabei ähm, fundamentalistische Gruppierungen. Ähm, die Muslimbrüderschaft gibt es in Ägypten schon länger, also schon Zwischenkriegszeit, aber gezielt finanziert und aufgebaut mit einzelnen Sektionen in Pakistan, in Jemen, sind sie erst als äh, Ausdruck der, äh, des Linksrucks in den Ländern, sind sie erst in den 50er, 60er Jahren. Also, ähm, zum Beispiel, weil ich Afghanistan erwähnt habe, ähm, ich bin ja da darauf gekommen, alte Filme anzuschauen aus Hollywood. Also, wenn sie den Rambo 2-Teil anschaut, der ist historisch so genial gefälscht, also wie wenn das der Afghanen irgendwie Freiheitskämpfer wären, die gegen die bösen Sowjets kämpfen müssen. Ähm, Freiheitskämpfer, also die meisten Leute waren dort diese sogenannten Muhajeddin, das waren teilweise Söldner, die in Jemen in Trainingscamps äh, waren unter anderem ein gewisser Freiheitskämpfer, der dem, der Demokratie äh, untergeordnet war, nämlich ein Osama Bin Laden. Ähm, und diese Destabilisierung ist einfach so weit getrieben worden, dass man es einfach gelassen hat. Also man hat es einfach gesagt, Afghanistan ist befreit, dann lassen wir einfach die Taliban an der Macht. Also die waren nachher die Nachfolger, Pakistan ähnlich, bis dann auf gewissen äh, Gründen diese Leute sich gegen den US-Symbolismus gestellt haben es äh, sind teilweise anderen Diktaturen auch passiert. Ähm, was hat man wieder gemacht? Man hat sich irgendwelche glücklichen Leute gefunden und diese finanziell unterstützt. Ähm, wir kennen sie als al qaida wir kennen sie als ISIS oder als syrische Rebellen namens also nicht äh, Al-Sham oder irgendwelche also diese vielleicht äh, in einer Nuance von IS yes unterscheiden, aber das war's. Aber die werden auch finanziell erklecklich unterstützt. Einfach mit der äh, Destabilisierung, und das bringt mich wieder zurück, weil was bringt das alles? Ähm, schaut euch nur an, was die zehn größten Waffenlieferanten weltweit für Profite gemacht haben. Wer in diesen Vorstandsetagen sitzt, also nicht jetzt eine Verschwörungstheorie, dass das absieht, das sondern das ist einfach gezielt, also die herrschende Klasse hat, sieht einfach auch die Notwendigkeit, äh, weiter Militärausgaben zu erhöhen. Ähm, auf, und natürlich im Vordergrund Demokratie und Menschenrechte. Ähm, ich werde, also wir kennen das noch eine Diskussion äh, auch noch oder vielleicht äh, in einer freien Diskussion, aber auf was ich noch eingehen will, ist nämlich diese Gewalt, die ich jetzt beschrieben habe, als Notwendigkeit, als Ausdruck zu äh, Unterdrückung der Orteklasse, als Ausdruck des Imperialismus. Wir kennen aber eine Gewalt auch in unserem Everyday Life. Heißt, was meine ich damit? Gewalt ist auch, wenn ich, äh, ich was ist jetzt ein ziemlicher Bruch, aber wenn ich Angst um an meinen Arbeitsplatz habe, wenn ich nicht adäquat gesundheitsversichert bin, wenn ich ähm, meine Überstunden nicht ausgezahlt bekomme, wenn ich ähm, psychisch krank werde durch meine Arbeit, Burnout, wenn ich äh, keine gescheite Lebensmittelversorgung habe, nämlich das ist alles strukturelle Gewalt seitens des kapitalistischen Staates. Ob teilweise gewollt oder nicht, das ist einfach Ausdruck dieser Gewalt und die ist uns einfach jeden Tag steht uns die gegenüber. Ähm, Warum ist es uns warum ist es so wichtig, das festzuhalten, dass es auch Gewalt ist? Ähm, weil nämlich immer, wenn es um die Gewaltfrage geht, ist es nämlich die Frage, darf das sein? Und ähm, ich finde so eine, eine, also die Fragestellung, ist da, äh, sind Marxisten äh, für Gewalt? Die Frage ist falsch gestellt. Die Frage ist, wie können wir ein menschenwürdiges System, einen Sozialismus aufbauen, Brauchtest du zur Gewalt? Nicht per se. Dass es in manchen Momenten aber dazu führt, also ich habe es hoffentlich mit, ein, mit vielen Beispielen untermauert, dass er einfach, also wenn die Reichen sagen würde, okay, ich habe es vielleicht recht, vielleicht ist es doch nicht so geschickt, wie wir jetzt in das System ausgestaltet haben, passt, wir ziehen uns auf unseren Landsitz zurück, übernimmt es durch jede Macht. Also da braucht man keine Gewalt. Also die sollen von mir ihren kleinen Landsitz haben, selbst Lenin hat, um irgendwie den so ein Brain Drain, hat gemeint, man könnte ja doch einzelne Kapitalisten auszahlen, um sie damit mehr oder weniger zu sagen, bauen wir gemeinsam die sowjetische Wirtschaft auf. Na, das wollten sie nicht, weil sie wollten einfach nur die Macht haben. Und das ist genau der Punkt. Und wenn wir mit unserer Herangehensweise ein menschenwürdiges System aufzubauen, in diese Schranke der herrschenden Klasse, die dann zwangsläufig nimmer noch Demokratie, Demokratie ist nur dann notwendig, wenn es zur, Ab also zur Abwehr von äh, einer Revolution kommt. Wenn es aber diese Abwehr nicht, dann braucht es ja halt keine Demokratie, das haben wir, glaub, ich hoffe es ist ungefähr klar, heißt, ähm, wir streben eine ungewalttätige ähm, Revolution an, nur wird es dann teilweise nicht passieren, wenn man zum Beispiel hernimmt, die Bolschewiki, der Trotzki hat das so beantwortet, haben sich die Bolschewiki schuldig gemacht, Gewalt, ähm, als Sturz der vorherrschenden Klasse anzuwenden, ja, dann waren sie schuldig, genauso wie, die, wie der Spartacus-Aufstand äh, im alten Rom schuldig war, gegen die eigenen Sklavenhalter aufzutreten, genauso wie die äh, äh, leibeigenen Bauern schuldig waren, dass sie Unterjochung der Großgrundbesitzer abgestriffen haben, genauso wie die haitianischen Sklaven schuldig waren, dass sie den französischen Imperialismus entmachtet haben. Genauso schuldig werden wir uns zwangsläufig immer machen, wenn wir uns äh, an den Aufbau des Sozialismus heranmachen. Aber dann ist es für uns immer keine moralische Frage, sondern einfach immer zu erklären, Gewalt wird hauptsächlich von der herrschenden Klasse zur Unterdrückung der äh, unterdrückten Klasse eingesetzt. So, und jetzt schließe ich. Sozialismus oder Barbarei?